damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Hell. Ja, das Viech ist gerade schon wieder weggelaufen. Ja, mit dabei ist natürlich wieder der Nico. Ja, hallo. <lacht> ja, schön. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, was hier gleich mit dem Ofen hier passiert und dann einfach das Eisen hier unten aus dem Loch rausläuft. Also ob ich äh, irgendwie eine Schale hätte machen müssen oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen, dass gerade eine Nuss runtergefallen. Und eine zweite Nuss. <lacht> so, gut. Nico versucht heimzukommen. Ich schreibe mir, äh, schreib mir mal kurz die Koordinaten auf. Weil ich möchte auch mal kurz ein paar Schritte mal hier aus dem Lager machen. Hm. 6 Mein Stift geht nicht 46 W und 26 S. Okay. So, irgendwo Alles hier ja. an dem Strand müsste es gewesen sein, wo ich dieses Viech ich mal vorhin auf. mal getroffen habe. Ob es jetzt noch da ist, ist die große Questfrage. Aber es müsste hier irgendwo in der Nähe gewesen sein. War das gerade ein Schwein oder ein Tiger? Ich glaube, es war genau hier. Es ist nicht mehr Das ja, ist ein großes Schade. Krokodil ist weg. Oder du bist falsch. Nee, ausgeschlossen. Naja, würde ich jetzt so nicht sagen. Psst, ausgeschlossen. Ja, Wildschweinchen, ich will euch jetzt nicht töten, weil. Wir haben eigentlich gerade im Moment genug Fleisch. Weil ich weiß, so, also so weit weg drei Wildschweine. Weil ich weiß, so weit weg war das ja. nicht. Ja, verschwindet mal. Ich streiben hier auch irgend so ein Viech vor mir her. Wääääh. Jetzt <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wow. sind, das sind weg von hier. <lacht> genau in dem Moment, wo ich jetzt Wäääh gesagt hat. <lacht> wow! Funktioniert wurscht, äh, ob man mehr Wasser trinken soll? Ja, ja, ja. Ach, schmutzig. Jetzt okay, nee. überhaupt, ah, ich habe doch an. Ich habe doch an. Antiparasitäre Dinge. Ja, aber gibt es irgendwo sauberes Wasser im Fluss? Ja, gut, habe ich meinen im Fluss? Keine Ahnung. Ich habe so ein paar Stellen gesehen, äh, wo wirklich sauklares klares Wasser drin war. Ich denke fast, mal, fast welchen gleich ich du Mistvieh? Fast, aber nur fast. In der Ja. Gott sei Dank warst du nicht verdeckt. Geil, Juli. Ich ja, bring mal noch mal was mit, was wir noch gar nicht haben. Bananen. Ach oh Gott. Ja. Hier liegt schon wieder ein Papagei rum. Alter, ich glaub's nicht. Was hat's mit den Vögeln hier auf sich? Was, was hab ich denn hier? Was hab ich, was hab ich denn für einen Riesenstängel in meinem Inventar? Huh? Wasser hier hin? Das Wasser fließt ins Nichts. Hä? Ah ja. Hä? Okay. Aber man kann immer nur einen großen Stein nehmen. Oh fuck auf. Huh. Ist mir jetzt kalt oder was? habe ich denn jetzt Fieber du hast Fieber denke ich mal also ist hier dieses, dieses dieses thermometer symbol da wie hast denn das jetzt geschafft keine ahnung einfach so du kriegst echt alles unglaublich oh das ist jetzt aber denkbar schlecht oh nein ja dann äh, muss ich jetzt mal fünf minuten hier liegen bleiben und dann und dann was passiert denn keine Ahnung, sterbe ich oder stehe wieder auf? Keine Ahnung. Och Nico. Wo bist denn du? Ich kann ich dir noch nicht sagen. Soll ich auf soll ich mich auf die Suche machen? Nee, vergiss es. Sicher, dass ich mich Warte, nicht bist du Ah! Da steht aber, warte, bis du wieder zu Bewusstsein kommst oder durch einen ein anderer Spieler wiederbelebt. Also ich denke mal, ich werde wieder aufwachen. Okay. Das sehe ich jetzt in... Genau, ich stehe wieder. Ah, okay. Ja, ist auch gut zu wissen. Dann lege ich mich jetzt mal hin. <lacht> Ja, ja, komm, hier Pst. ich bin, so was das Geistige angeht, wirklich nicht gut dran, aber naja. Ich hab übrigens... Juni.exe äh, äh, ist auf Working. Ja? ja ich, hab, ich hab doch... Hey, ähm, äh, ich hab doch das Eisenherz aufgesammelt. Wo sind das hin? Oh, na toll. Ja. Ach ne, geschmolzenes Eisnerz nehmen. Die Wir haben geschmolzenes Eisnerz. Die Wunde hat sich natürlich äh, infiziert. Oh nein. Ja, also, äh, ich werde sterben. Das äh... soll nicht irgendwie dir entgegenkommen. Nö. Also, vergiss es, du, du kannst mir nicht entgegenkommen. Das ist so weit gelaufen. Ja. <lacht> ja, das war's mit meiner Expedition. Oh, man. Ist ja auch mal auf ein Ende gekommen. Ja, war dann auf so eins? Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass ich überleben zurückkomme. Ach so. Sehr ja, gut. Das war aber so ziemlich von Anfang an klar die Ansage. Hast. Ja, aber du. Hattest du nicht den guten Speer? Oh, hast du den guten. Ja. ja die. Und ja. ich hatte eine rostige Oh, ja, Ich glaube, das müssen wir nächstes Mal nächstes Mal besser, besser einteilen. Oh. Boah. <lacht> Könnte man kann man nur einen großen Stein mitnehmen? Sicher. Ja, belastend. Genau deshalb mache ich gerade auch so Etappenlieferung für das Lagerfeuer, das ich da gerade baue. Da brauche ich acht, äh, acht Steine. Ähm. Ah. ah! Ja, stimmt. Große Steine und normale Steine. Uff! Uf, Hier war doch voll, noch alles voll mit Steine. Wo sind die noch? <lacht> nicht. Hä? Hier lag doch alles voll? Ja. Hier ist ein Vogelnest im Wasser, ist klar. Ja, nice. <lacht> Hä? Bin ich jetzt ein bisschen doof? Hier lag vorhin wirklich alles voll mit Steine. Vielleicht hat dir ein anderer geklaut. Ja, du wahrscheinlich, wa? Ja. Ich nix Steine genommen. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Kannst du in meiner Aufnahme gucken? Ich nix Steine genommen. Ja, ja, ja. ja. Ich selber suche Steine. Jetzt habe ich wieder welche gefunden. Hä? Willst du mich verarschen? Wenn ich ah? die großen Steine ablege, verschwinden die nach einer Zeit. Das ist aber belastend. Dein. Ich muss die echt immer ins Lager zurücktragen. Oh. Was ist denn das für ein Kack? Jetzt wollte ich da so Zwischenetappen machen, weißt du? <lacht> immer wieder einen Haufen hinterlassen, das kann der Juri. Mhm. <lacht> Das war gut so das äh, da ich ja jetzt gerade ganz gut vertopft bin und nichts mehr habe möchte ich genau hier das wasser jetzt probieren wasser unsicher aber wie eh halten wasser. wasser unsicher genau steht es steht unsicher dran aber wenn ich trinke oh, was ist, was ist unsicheres Wasser? Ja, unsicher, ob es sauber oder dreckig ist. Ah. Und ich habe jetzt zumindest zweimal getrunken und habe keine geholt. Ah, also denke ich mal, ist das Wasser da safe. Hä? Das ist aber auch... Jedes Mal, wenn du aus diesen... Render aus der Render Area rausgehst, sind die Steine woanders. Nice. Deshalb sind die wahrscheinlich despawned. Das kann natürlich auch sein. Ach, ihr braucht nur kleine Steine jetzt und kein großen. Das oh, wäre äh, noch besser. Hm. Ich war ja echt absolut nicht in der Nähe hier. Ah. <lacht> Kann ich hier rein? Sieht nicht so aus. Aber die Gesänge haben wir jetzt auch nicht mehr gehört, wa? Ja, das stimmt. Schon was länger. Ist aber auch interessant, dass wir die erst gehört haben, seitdem wir hier sind. Mhm. So, hier hat es ja diese ungefällt, ungefällten Bäume. Ich hätte gedacht, ich wäre schon irgendwo hier in der Nähe gewesen. Aber ich bin halt gestorben, da war Bambus drumherum und das habe ich absolut gar nicht gesehen vorher. Hm. Also muss ich wohl noch echt weit weg von hier gewesen sein. Naja, wir laufen mal wieder zurück. Hm. Vertraust du mir nicht? So, hm. geh mal zurück. Ja, keine Ahnung. Das ist lustig? Ich? Nö. Oh ja. Nee, meiner. Großer Stein. Wenn ich schon etwas von meiner langen Reise mitnehmen kann, dann ist es ein großer Stein. Ja, immerhin. Mhm. Man muss auch stolz sein. Oh nein, da ist ein Ameisenhaufen gleich wieder umdrehen. Weil ich mal echt gucken will, was hier so geht. Ich höre hier irgendwie ein paar Geräusche. Ja, dann geht er mal hin. Aber ich sehe nicht, wie man da überhaupt hinkommt. Naja, ich will mich nicht nochmal verlaufen so mit einem dicken, dicken Stein in der Hand. Ja, ihr könnt aber auch überall eine Klapperschlange lauern, wa? Ja, nicht echt mies. Warum habe ich denn schon wieder Ekel? Ah ja. <lacht> Gott, habe ich mich gerade von der Liane erschrocken. Ja. Hey, Juli. Äh, ja bitte. Soll ich dir nachher mal was Interessantes zeigen hier? Was denn? Wo du auch einen großen Stein herkriegst. Wo man auch einen großen Stein herkriegt? Ja, ich lag halt gerade einer rum. Hä? Ich bin im Kreis gelaufen. Wow. Aber jetzt weiß ich zumindest wieder, wo ich bin. <lacht> Hat, ich auch zumindest mal etwas. Hat auch Vorteile. man auch ein ja das möchte ich mal ganz sehen wo man auch einen großen stein ja, also da lag wie gesagt einer am weg also ich will dir nur zeigen wo der große stein liegt okay. ach du sag hast es schon fertig gebaut hier sagt nee was denn du brauchst du noch zwei normalen Ste normale steine normalsteine steine sagt es doch ja kleine kleine ja ja uh, ich bin hier allgemein hier gibt es vier feuerstellen Oh. oh nee! Juli! Ja! Hast du. Aua! Hast du was zum. Au... Nee! Ja, komm, töte mich! Wer? Jaguar! Ja! Nico? Ja! Jaguar? Ja! Aber ich hätte auch nichts zum Verbinden, wenn du das meintest. Ich bin ja eh tot! Ja! Oh, auch schon wieder! Ich komm mal, wa? Ja. Hä, hey, wo bin ich denn? Hier muss ich hin. Kommt oh. schon wieder durch. Nico died. Ich komme, ich komme, ich komme. Ist der irgendwo weggerannt oder so? Mhm. Alter Wildschwein! Oh. Wo ist denn der? Etwa? Genauer am Bett. Ah, ich sehe ihn. Jetzt ist er ah. weggerannt, wa? So. Hab dem dreimal den Kopf. Zu okay. Ha! Als ob. Das, ist er wieder da? Nee, Wildschwein. Oh. Das blöde das ist halt nur. Das Wildschwein. Das blöde ist halt nur, ich hab jetzt halt wieder hier unendlich viele Wunden am Arm. Und die werden sich auch wieder... Ja, dann, dann, dann einmal töten, ne? Ja, aber wie? Ich weiß, diese wir brauchen mal dieses Mon Monarchi-Blatt da. Hm. Oh. So, Juli, ich wollte dir noch was zeigen. Ja, Moment, ich bin hier auf dem Weg, was? So als Abschluss für die nächste Folge. Ja, ich bin auf dem Weg. <lacht> <lacht> äh. Äh. <lacht> äh. Äh. So, ich bin bei 63 Kilo. <lacht> okay, ich glaube, ich werde aber auch wieder sterben jetzt. <lacht> Haben wir irgendwo ein Steinlager? Mach das mal neben die Lundschalen. Juli. Ja? Weißt du zufälligerweise, ob es nochmal extra stark auf die geistige Gesundheit geht, wenn du deinen Kollegen umbringst? Ja. Ah. Ja, dann fahr den einfach so um. Aber du, jetzt kannst du mir gleich zeigen, was du was du meintest. Genau, genau. Der einziger Vorteil, ich bin jetzt wieder gesund. Das ist richtig. So, jetzt was willst du mir zeigen? Ich habe keine Energie. Ja? Oh, Nüsse. <lacht> Läufst du hin? Hier den Berg hoch. Warum? <lacht> Also erstens, hier What? ist so eine Wasserstelle. Du siehst, das Wasser ist hier relativ blau. Oh hier kriegst du... Yeah. Oh, hier sind auch noch ein paar große Steine. Aber hier kannst du... Also ich konnte zumindest vorhin draus und es ist sicher. Also ich habe keine Parasiten oh. bekommen. Der, der macht zwar komische Geräusche, aber du hast halt Hydration und... Ja, das das... Mein Gott, das kast. Nee. Ja, ja, ja. <lacht> ja, du weißt, Der sagt, er sagt, das wird zwar nicht schmecken, aber du, du verlierst keine Gesundheit und nichts. Also, okay. alles, denke ich mal, es ist ich safe weiß und zwar nicht, ob ich mir das. Mehr... Ja, und dann noch weiter. Okay. Einfach ich nicht raus. Wo ist denn das hier? Einfach auf dem Weg, okay? Genau. genau. Und dann weiter. Uff, lol, was ist das denn? Keine Ahnung. Irgendwelche Spuren hier. Hier bin ich vorhin durchgegangen und eine halbe Stunde in die andere nach dahin gelaufen. Aber ja, ich habe das hier ganz am Anfang okay. gefunden. Okay. Interessant. Warte mal, Jodi, ich in deinem. ich stehe ja. in deinem. Du Egel. Ja. Oder hat es einen? So, jetzt nur. Ne, ist immer noch die Lupe. So, das hab ich da. Das ist immer noch die Lupe. Ähm. Da ist noch eine. Ah, Egel. Egel. Egel. Jetzt ist es weg. Okay. Okay. Okay. Doch, das waren jetzt die zwei Sachen, die ich sagen würde. Okay. okay. Und hier, wie gesagt, hier finden. hier bist du gleich wieder beim Wasser? Ja, ist das.. Absolut nicht, weil Das sind wir ja immer voll dran vorbeigelaufen. <lacht> immer schön. Das ist ja immer geil. Wir müssen auch mal so die kleine Pflanzen auf dem Boden kaputt machen, weil irgendwie kriegen wir da auch dieses Monalia-Blatt. Okay. Dieses Monalia-Blatt, was wir als Verband machen können. Mhm. Oh nee. Mala Ingo ist wieder da die belagern unser ja, die belagern unser Feuer ja. na die als ob oh, okay alles der ähm, Plan ja wie es dann weitergeht sehen wir in der nächsten Folge oder so ja stellt auch da wieder ein es euch gefallen hat lasst es uns gerne wissen Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die wieder abschlachten. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis Oder dann. Ciao. Oder abgeschlachtet werden. Tschüss. <lacht> Oder das.